Oh mein Gott. Ah, das war, ach das war ach, das war ein Lag. Okay. Es ist es leckt, es leckt nur ganz dezent. Ich habe gerade abgebremst, um, um um die auszuweichen, aber es war einfach nur ein Lag. Oh, jetzt versinkst du wo wo jetzt, oh mein Gott. Ja. Ja, du hast mehr, du hast auch noch einen Wohnwagen gekillt. War das eine Kollision? Oh mein Gott, ist das lag, was gerade passiert ist? Also Oh, dicker LKW. Juli ist weg. Jo, ich glaube, ich bin ja da auf dem Weg nach Manner. Oh, ja, ich sehe es. <lacht> du bist äh, gerade in Valencia. Ah, äh, mein direkt verrufen. Aber warum Das ist eine berechtigte Frage. Kannst du den Abschleppdienst rufen? Ich glaube, ich konnte nämlich nie den Abschleppdienst rufen, weil du nicht auf Null stehst. Was? Bin ich bin jetzt sauer. Wie oh. habe ich da gerade 60% Aufliegerschaden bekommen. Das ist, das, das das war so ein kleiner Impact, dass ich da... Alter. Okay. Ja, ich da Was? Kein Schaden. Was? <lacht> Nicht WTS, das ich heißt <lacht> Interessant. Keine Ahnung, ich glaube man kann dann jetzt nichts vorwerfen, also... Ich, ich war, ich war halt nur... Ja, was ist mit dem LKW, da passiert? Was? Was? Was? Was? was ist auf! LKW? Ah! Warum ich ich wollte, der LKW, der hier quer stand, der Sie hat sind nicht mit mir Ja, zu ich tun. weiß, die ja, haben alle geflogen. Die sind alle geflogen auf die Strecke. Was zur Hölle? Es sieht interessant aus. und Kann ich ja jetzt durchfahren oder nicht? Die Straßenblockade ist schon gut, ne? Was? Ist das passiert, oder? Ja, ist passiert. Aber es lag auch an dem Weg. Leute, was war das mit dem Flugzeug? BTF? Ach, hier ist ein Flughafen. Aber ich wusste nicht, dass hier Flugzeuge auch live landen. Doch, das gibt's in einigen. Leu. In Stuttgart ist das auch so. Da, wo wir immer die Impftransport transporte abgeholt haben, da war ein Karten dahinten. ETF, das habe ich noch nie gesehen.